Lebensmittelpreise sollen teurer werden, wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geht. In einem ZDF-Interview sagte er kürzlich, Preise für Lebensmittel sollen sozial gerecht sein. Nun stellt sich mir aber die Frage, was sind eigentlich sozial gerechte Preise? Und wenn diese Preise sich dann erhöhen, wer soll sie bezahlen? Nach Angaben von Cem Özdemir und einer kürzlich veröffentlichten Studie von Greenpeace möchten die Menschen gerne beispielsweise für Tierwohl bezahlen. Die Menschen würden auch gerne mehr bezahlen, wenn am Ende mehr bei den Landwirten übrig bleibt. Aber viel zu oft tun wir das eben nicht. Wir könnten das heutzutage ja schon tun, indem wir beispielsweise Bioprodukte kaufen, aber eine Studie der Hochschule Osnabrück hat ergeben, wir tun das einfach viel zu selten. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, was sind eigentlich sozialgerechte Preise? Mich wundert es das etwas, dass ein Politiker wie Cem Özdemir über soziale Gerechtigkeit spricht, wenn ich in vielen, vielen meiner Videos bereits gezeigt habe, dass in dieser Wirtschaftswelt und in dieser Arbeitswelt für soziale Gerechtigkeit im Prinzip gar kein Platz ist. Natürlich hat Cem Özdemir recht, wenn er sagt, es kann doch nicht sein, dass von dem einen Euro, den wir für Fleisch ausgeben da draußen, nur 22 Cent beim Produzenten, also beim Landwirt landen. Wo gehen dann die anderen 78 Cent hin? Ein Landwirt, der beispielsweise Schweinefleisch produziert, braucht natürlich erst einmal ein Grundstück. Er braucht Ställe, er braucht Gerätschaften, er braucht beispielsweise auch Mitarbeiter. Er braucht so viele Dinge, um ein Schwein überhaupt ernähren und um es mästen zu können. Und es dauert in der Regel um die 5, 6, 7 Monate, bis so ein Schwein dann schlachtreif ist. Und das ist schon sehr flott. Also wenn wir jetzt sagen würden, im Schnitt braucht es ein halbes Jahr, um so ein Tier überhaupt gewinnbringend vermarkten zu können, dann ist das unglaublich, wenn man überlegt, dass der Rest der Kette, also nach den 22 Cent im Prinzip, viel mehr verdient als der Landwirt. Denn was danach noch kommt, ist ja im Prinzip nur noch Transport, Zerstückeln, Transport, Verpacken, Verkaufen. Und das Perverseste daran ist doch, dass die, die am Schluss am wenigsten machen, die im Prinzip das Zeug nur verkaufen, ja, die verdienen sich eine goldene Nase dabei. Oft wird uns ja erzählt, Preise werden bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Aber mit Angebot und Nachfrage kann das ja nichts zu tun haben, wenn der Landwirt eben die größte Arbeit hat, aber am wenigsten im Prinzip dafür bekommt. Warum bekommt derjenige der am wenigsten Arbeit damit hat, das meiste Geld. Das stimmt doch irgendwas nicht. Und das hat überhaupt nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Angebot und Nachfrage ist ein Prinzip, das nie funktioniert hat. Das sage ich, das ist meine Meinung, das behaupte ich. Und das werde ich euch auch in einem separaten Video noch einmal zeigen, um das hier zu integrieren, würde das das Video sprengen. Aber so viel sei gesagt, Angebot und Nachfrage bestimmen diesen Preis bzw. diesen Gewinn eines Landwirt einfach nicht. Wer bestimmt den Preis des Produktes und wer bestimmt am Ende, was die Landwirte bekommen? Das ist ganz einfach. Das bestimmen die großen Konzerne, die die Macht haben, die die Geld haben. Denn wer beispielsweise am Ende bestimmt, wie viel Fleisch kosten darf und wie viel die Erzeuger dafür bekommen, der bestimmt natürlich auch, wie viel die Erzeuger verdienen und die ganzen Menschen in der Kette dazwischen, wie viel sie verdienen. Und das haben wir ja auch in den Berichten in den letzten Jahren mitbekommen, dass da gerade in diesen ja, Massenzuchten und auch in diesen Massenschlachtereien Menschen arbeiten, die holt man sich halt irgendwo billig aus dem Ausland, aus Rumänien, aus Polen oder sonst wo und lässt sie halt billig schuften, damit am Ende für den, der am wenigsten Arbeit hat, am meisten übrig bleibt. Das hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun, das ist Ausbeutung und Gier. Also nochmal zurück zum Preis von Fleisch. Wer bestimmt letzten Endes den Preis? Ich habe es ja schon angedeutet und ich möchte euch dazu einen kleinen Ausschnitt aus der Agrar heute von 2020 vorlesen. Beim Verkauf von Agrarprodukten müssen sich Landwirte und Lebensmittelindustrie meist den Vorgaben des Lebensmitteleinzelhandels beugen. Die vier großen Ketten in Deutschland, also Edeka, Aldi, Rewe und Lidl, beherrschen rund 85% Prozent des Lebensmittelmarkts. Und genau das ist der Fall. Genau das ist der Fall, wenn Menschen mir erklären wollen, ja, aber das ist doch alles Angebot und Nachfrage. Dann muss ich antworten, nein, nein, Angebot und Nachfrage haben in unserer Zeit noch nie wirklich funktioniert. Angebot und Nachfrage hat vielleicht für eine kurze Zeit, für ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert. Aber mittlerweile sind wir so weit, dass dieser angeblich freie Markt überhaupt nicht frei ist. Einige wenige Konzerne, und das ist nicht nur hier so beim Lebensmitteleinzelhandel, bestimmen einfach die Preise. Und der Text geht noch weiter. Die Folge dieser Konzentration ist ein gnadenloser Preiskampf auf dem Rücken der Bauern und rücksichtslose Rabattaktionen. So, wir haben jetzt gelernt, Konzerne bestimmen die Preise, beispielsweise die Fleischpreise, also nicht Angebot und Nachfrage. Die Gier, so nenne ich das, bestimmt diese Preise, auch nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es wird ja auch immer wieder auf die Verbraucherinnen und Verbraucher geschimpft. Julia Klöckner, Vorgängerin von Cem Özdemir hat ja im Prinzip oft genug auf die Verbraucher geschimpft und gesagt, naja, ihr schätzt die Lebensmittel sowieso nicht wert, ihr gebt doch sowieso viel zu wenig dafür aus. Kein Wunder, dass wir dann solchen, ich sag es jetzt mal, Mist produzieren und so billig produzieren und so viel produzieren. Aber niemals ist jemand auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich will Billigfleisch. Ich will das billige Rumänen in großen Hallen, Schweine, Kühe und andere Tiere zerstückeln, so schnell wie möglich, damit ich ganz viel davon fressen kann und ganz billig fressen kann. Das hat nie jemand gewollt. Das hat die Industrie gewollt, weil sie gesehen hat, damit kann sie noch viel mehr Kohle machen. Das hat die Politik jahrzehntelang unterstützt, weil es gab ja Geld. Und Geld legitimiert schließlich fast alles in unserem System. Jetzt kommen wir natürlich wieder zurück zur Frage, was sind sozial gerechte Preise? Und Cem Özdemir meinte dazu auch, natürlich dürfen wir nicht nur den Lebensmittelmarkt betrachten, wir müssen uns auch soziale Preise bei beispielsweise Mieten anschauen. Wir müssen uns beispielsweise soziale Preise bzw. soziale Löhne anschauen, indem wir den Mindestlohn anheben. Und da hat er schon recht und da ist er auch schon etwas ganz Wichtigem auf der Spur. Ja, soziale Preise, soziale Gerechtigkeit kann es natürlich nicht nur in einem Feld geben. Wir müssen generell für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Nur wie ich das bereits angedeutet habe, wird es in diesem System ganz schwierig mit sozialer Gerechtigkeit. Denn solange Unternehmen, solange private Unternehmen uns vorschreiben, wie viel was kosten darf, beziehungsweise was wir ja, konsumieren dürfen und konsumieren können und was nicht, dann können wir nicht mit sozialen Preisen kommen. In unserer Wirtschaft gibt es diesen Gedanken von sozial nicht. Es gibt keine sozialgerechten Preise. Genauso gibt es in unserer Wirtschaft keine sozialgerechten Löhne. Das ist ja auch ein riesiges, vielleicht das größte Problem unserer Zeit neben unseren ganzen Umwelt- und Klimaproblemen. Deswegen müssen ja Stellschrauben eingestellt werden, wie beispielsweise beim Mindestlohn. Da es ja keine sozial gerechten Löhne gibt, muss der Staat, muss die Politik eingreifen und sagen, es kann doch nicht sein, dass die Unternehmen ja die Gehälter vorschreiben und Menschen für ein unwürdiges Gehalt, für einen unwürdigen Lohn arbeiten gehen, der einfach nicht zum Leben reicht. Und da gibt es im Prinzip genau wie beim Mindestlohn oder beispielsweise auch beim Mietendeckel nur eine einzige Lösung. Der Staat bzw. die Politik, also wir alle, müssen eingreifen. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, wir machen den Landwirten Vorgaben und sagen, okay, wir verbessern die Qualität der Produkte, des Fleisches beispielsweise durch die und die und die Maßnahmen. Das löst aber das Problem nicht, dass immer noch am Ende... Die Märkte bzw. die Konzerne den Ton angeben und sagen: Ja, ihr könnt so viel produzieren, wie ihr wollt, und ihr könnt so toll produzieren, wie ihr wollt. Wir sagen euch, für wie viel wir euch das Fleisch abkaufen, bzw. für wie viel wir es am Ende verkaufen und wie viel wir uns dann selbst in die Tasche stecken. Da kann die Politik also so viel tun und machen, wie sie will. Natürlich können wir die Qualität der Lebensmittel verbessern, aber das heißt nicht, dass am Ende mehr bei den Bauern übrig bleibt. Das sehen wir beispielsweise jetzt schon an den Bio-Lebensmitteln, beispielsweise am Biofleisch. Natürlich ist das Biofleisch teurer. Natürlich ist auch die Biomilch ein wenig teurer, aber viel, viel mehr bekommen die Bauern dafür eben nicht. Denn auch hier ist dieser Preiskampf riesig und diese Konzerne drücken die Preise so stark, wie sie nur können, haben aber trotzdem riesige Profite dadurch. Wenn es am Ende nach Cem Özdemir auf die höheren Lebensmittelpreise hinausläuft, dann haben wir ein Problem. Denn in diesem Land arbeiten 20%, also ein Fünftel der Menschen, in Vollzeit im Niedriglohnsektor. Diese Menschen haben also grundsätzlich schon wenig Geld. Wir haben hier in diesem Land rund 4,5 Millionen Bezieher von Arbeitslosengeld 1 und 2. Auch für diese Menschen wird es schwierig, wenn man da nicht eingreift. Und wen trifft es wieder am härtesten? Die Mittelschicht. Wenn Preise steigen, trifft das am härtesten die Mittelschicht bzw. die untere Mittelschicht. Denn wenn sich andere über gestiegene Mindestlöhne freuen können, ziehen die Gehälter der anderen Schichten, vor allem der Mittelschicht, ja nicht mit. Leider. Und deswegen werden die am wenigsten davon profitieren. Trotzdem ist der Ansatz von Cem Özdemir gut und richtig. Man kann nicht nur die Lebensmittelpreise sich anschauen, man muss sich alles anschauen. Man muss sich im Prinzip das gesamte System anschauen und sagen, wir brauchen hier und da und da mehr soziale Gerechtigkeit. Das geht aber eben nur, wenn der Staat, wenn die Politik eingreift. Und jetzt gibt es da draußen sehr viele Menschen, die heulen sofort rum, wenn ich sage, wir brauchen mehr Staat, wir brauchen mehr Politik, wir brauchen mehr Regulierung, wir müssen das Ganze regeln. Dieser angeblich freie Markt, Leute, es tut mir leid, existiert nicht. Der Markt ist nicht wirklich frei, wenn einige wenige Konzerne alles bestimmen. Und genau das ist das Problem. Wir haben nie größere Regulierungen gehabt. Die Politik ist nie weit genug eingeschritten, um zu verhindern, dass sich diese riesigen Konzerne bilden, die im Prinzip am Ende alles bestimmen können. So, und jetzt haben wir den Salat oder das Billigfleisch sozusagen und ein riesengroßes Problem. Wie drehen wir das Ganze wieder zurück? Und wenn jetzt manche schon wieder schreien, ja, das geht nicht, wenn der Staat dann eingreift, das ist ja Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft, das ist ja schrecklich, das geht überhaupt nicht. Leute, bitte nochmal bedenken, wir haben es ja jetzt gesehen, wir haben es hier erfahren, gelesen, nicht Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, wir werden da immer wieder angelogen. Die bestimmen den Preis nicht, die Konzerne bestimmen die Preise, die Konzerne bestimmen auch die Löhne, die Konzerne bestimmen die Arbeitsbedingungen, der, der Geld hat, der, der Macht hat, der bestimmt. Nicht Angebot und Nachfrage und erst recht nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die bestimmen schon mal gar nichts. Wenn uns also private Unternehmen vorschreiben können, welche Produkte wir konsumieren können und welche nicht, wenn uns private Unternehmen vorschreiben können, wie viel diese Produkte kosten sollen, dann können wir verdammt nochmal auch als Gesellschaft zurückschlagen und eben mit Maßnahmen der Politik sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier Grenzen setzen, dass wir hier regulieren, dass wir hier regeln und sagen, okay, es kann nicht sein, dass Fleisch beispielsweise zu einem solchen Preis verkauft wird. Und vielleicht kann es auch einfach nicht sein, dass sich große Konzerne an anderen bereichern, dass Menschen ausgebeutet werden. Und das ist eines der größten Probleme unserer Zeit, wenn es um Arbeit geht und wenn es um finanzielle Aspekte unserer Arbeit geht. Wir werden ausgebeutet von diesen großen Unternehmen und Konzernen und am Ende erklären das alle gerne über Angebot und Nachfrage und ist doch alles supi und wir können uns alles leisten, Kapitalismus ist toll. Nein, ist es ist eben nicht. Ausbeutung ist nicht toll und wir müssen dagegen vorgehen. Und wenn jemand gegen Ausbeutung vorgeht und andere schreien Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft, dann kann ich sagen, wow, super brainwashed diese Leute, die haben natürlich genau das verinnerlicht, was in Konzerne, aber auch die Politik seit Jahrzehnten gepredigt haben und sind komplett verblendet und erkennen gar nicht, dass wir jetzt endlich eingreifen müssen. Und ich habe leider die Befürchtung, dass die Politik das auch noch nicht erkannt hat. Auch ein Schim Özdemir hat nicht erkannt, dass das System das Problem ist und dass wir in dieses System endlich eingreifen müssen. Denn wir können, wie gesagt, die Haltungsbedingungen von Tieren verbessern. Wir können alles auf Bio umstellen, meinetwegen. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Konzerne immer noch die Macht haben und sagen: Ja, gut, dann verkauft ihr uns halt euer Biofleisch billig, so wie das jetzt sowieso schon der Fall ist. Wenn beispielsweise beim Mindestlohn ja schon eingegriffen wird in diesen angeblich freien Markt, ja, wo auch ständig die Konservativen ja äh, erzählen, mein Gott, wenn der Mindestlohn kommt, hieß es ja damals, geht die deutsche Wirtschaft unter. Ist nicht passiert. Jetzt soll der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden. Jetzt sind die Arbeitgeberverbände, laufen wieder Sturm und drehen durch. Mein Gott, die Wirtschaft bricht zusammen. Bullshit. Jedes Jahrzehnt, jedes Jahrhundert der gleiche Bullshit, damit die, die natürlich Macht und Geld haben, bloß nichts einbüßen. Und das Ergebnis dieser Ausbeutung, was anderes ist es nicht, zeigt sich ja, wenn wir uns die Unternehmer, die Eigentümer bzw. die Erben dieser großen Konzerne, dieser Discounter beispielsweise anschauen, die gehören in Deutschland zu den reichsten Menschen. Das sind Milliardäre. Tja, warum sind das wohl die reichsten Menschen? Warum sind das wohl Milliardäre? Und warum sind komischerweise die Landwirtinnen und Landwirte keine Milliardäre? Ich wiederhole mich gerne nochmal, das System ist das Problem. Nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen nicht, ja voll geil, der Typ im Elfenbeinturm, dem geben wir noch ein paar Milliarden und die, die wirklich ackern, im wahrsten Sinne des Wortes, ja scheiß auf die Leute. Das hat nie jemand gesagt, das hat nie jemand gewollt. Aber Industrie, Wirtschaft und Politik haben das jahrzehntelang so vorangetrieben. Mein Fazit ist also, wir bzw. die Politik muss hier endlich eingreifen, wenn es um Lebensmittel geht. Wenn es um Lebensmittelpreise geht, auch wenn es ums Tierwohl geht, definitiv muss hier noch eingegriffen werden und es muss stark in den Markt eingegriffen werden. Davor dürfen wir keine Angst haben. Wir müssen regulieren. Wie gesagt, das tun wir ja auch schon mit dem Mindestlohn, das tun wir auch schon mit dem Mietendeckel, weil wir erkannt haben, Mensch, es ist nicht sozialgerecht da, denn unsere Wirtschaft kennt keine soziale Gerechtigkeit. Unsere Wirtschaft kennt nur Gewinne, Profite und Wachstum. Was anderes kennt sie nicht. Ich befürchte aber, dass ein Cem Özdemir bzw. die Grünen oder unsere gesamte Bundesregierung niemals so weit gehen wird und da eingreifen wird. So und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Kann es sozialgerechte Preise geben? Was bedeutet für euch in diesem Sinne soziale Gerechtigkeit? An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.